Also als ich 2005 in den Bundestag eingezogen bin, wurde ich gleich Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und wenn man auf die damaligen Veröffentlichungen der Technikfolgenabschätzung blickt, dann sind das allesamt beeindruckend zukunftsweisende Herausforderungen, die sich um Digitalisierung und die sozialen ökologischen Transformationen ranken, also wie eine klimagerechtere Lebens- und Wirtschaftsweise möglich ist. Übrigens alles auch Herausforderungen, bei denen wir in unserem Land heute noch hinterherhängen oder wo wir Modernisierungsdefizite zu bewältigen haben. Und ich fand, wenn man so auf die Liste von damals blickt, dass TAP wirklich sehr umfassend diese Fragen und Herausforderungen bearbeitet hat, damit auch immer am Puls der Zeit und am Puls der Zukunft war und äh, Technikfolgenabschätzung maßgeblich auch dazu beigetragen hat, dass wir unsere Resilienz und die Krisenvorsorge verbessern konnten. Und es zeigt aber auch, dass die TAP-Ergebnisse noch stärker in den parlamentarischen Alltag einfließen müssen. Ach, es gibt nicht dieses eine Thema, ähm, sondern das faszinierende und inspirierende an der Technikfolgenabschätzung ist ja gerade, wie unglaublich vielfältig das Feld ist, ob das Klimakrise, Naturkatastrophen äh, bis hin zu Landwirtschaft und Biotechnologiefragen ist, die Gesundheitsthemen, die TAP immer wieder auch in den Blick nimmt, Infrastrukturen, Sicherheit, Energieversorgung und auch Digitalisierung, wie sie all unsere Lebens- und Wirtschaftsbereich auch durchdringend und deshalb finde ich es eigentlich am spannendsten, dass es zu allen Themen unserer Zeit einen TAP-Bericht gibt und so wünsche ich es mir auch für die Zukunft, denn TAP ist immer auch Seismograf für Wandel, TAP ist immer auch Innovationstreiber und ermöglicht uns auch Vorsorge, hilft Potenziale und Chancen neuer Technologien zu entfalten und natürlich ist die bei all den krisen die wir haben die klimakatastrophe die überlebensfrage der menschheit Und deshalb äh, finde ich wichtig alle themen die uns auch dabei helfen unsere co2 bilanz drastisch zu verbessern beispielsweise in den co2 intensiven branchen wie, wie schifffahrt oder flugverkehr wie uns das besser gelingen kann das ist gerade auch untersuchungsgegenstand und ich stelle mir vor dass Grünes Fliegen mit nachhaltigen Antrieben auch ein ganz ganz wichtiger Gamechanger für internationale Mobilität wäre. Aber auch jetzt beispielsweise die Energiesouveränitätskrise und die akuten Bedrohungslagen, die wir erleben. Stichwort äh, Schutz unserer kritischen Infrastruktur ist hochaktuell und deshalb fand ich es großartig, dass wir die EPTA-Konferenz zu diesen Themen veranstalten konnten und auch da auf TAP-Berichte zurückgreifen konnten. Deshalb danke für die Arbeit. Ja, absolut. Also unabhängige und seriöse wissenschaftliche Politikberatung ist wichtiger denn je. Denn Krise ist äh, neuer Dauerzustand und leider neuer Normalmodus. Und gerade in Zeiten dieser multiplen Krisen ist eine evidenzbasierte Politik unerlässlich. Und das leistet TAP, nämlich eine unabhängige Informationsaufbereitung und Analyse, die uns Politikerinnen und Politikern Orientierungswissen gibt, Handlungsperspektiven und auch eine gemeinsame Faktenbasis. Und das ist so wichtig. Und damit kann Technikfolgenabschätzung idealerweise auch zur politischen und öffentlichen Meinungsbildung beitragen. Und ich glaube, dass nur in diesem Dialog zwischen Politik und Wissenschaft sich die großen Herausforderungen unserer Zeit auch wirklich nachhaltig wuppen lassen. Ich glaube, dass insbesondere die Pandemiekrise ein breiteres Verständnis in der Gesellschaft erzeugt hat, wie Wissenschaft eigentlich arbeitet. Denn das ist ja nicht für jeden direkt erkennbar. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir eine Klarheit haben, was die Rollenaufteilung angeht, dass Wissenschaft eben die Grundlage für politische Entscheidungen ebnet. Und dass gerade in Zeiten von Desinformation und Fake News, Technikfolgenabschätzung, dann auch Entscheidungsfindungsprozesse maßgeblich unterstützt durch verlässliche aktuelle wissenschaftliche Faktenbasis, Dadurch, dass äh, Szenarien und Handlungsoptionen aufgezeigt werden. Und natürlich wird es gerade da knifflig, wo man noch nicht genug weiß. Und deshalb ist es auch wichtig, dann zu identifizieren, wo gibt es weitere Forschungsbedarfe, wo müssen wir noch genauer hingucken und weiterforschen. Und ich finde, dass äh, der Prozess, den wir hier im Deutschen Bundestag haben, äh, wie TAP uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Informationen unterstützt, sehr gut geregelt ist. Dass die TAP-Berichte im Konsens aller Fraktionen beauftragt und abgenommen werden. Dass die Berichte dann, wenn sie fertig sind, in die parlamentarische Arbeit aller Bundestagsfraktionen der Bundesregierung einfließen können und damit auch den Diskurs wirklich gut ermöglichen, über neue technologische Innovationen auf einer gemeinsamen Faktenbasis zu diskutieren. Und insofern ist, glaube ich, hier zwischen TAP und Bundestag ähm, das Rollenverständnis klar. Und ich glaube auch, wenn wir in die Bevölkerung hineinhören, beispielsweise mit dem Wissenschaftsbarometer, ist äh, das Vertrauen in Wissenschaft nach wie vor sehr hoch. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass es so bleibt. Die Hauptaufgabe von TAP ist natürlich die unmittelbare wissenschaftliche Parlamentsberatung. Und TAP leistet da auch eine hervorragende Arbeit und ist eben auch ein Schatz, den wir als wichtigen Wegweiser äh, in den 20er Jahren dringend brauchen. Und ich glaube, dass wir uns bei der Wissenschaftskommunikation gemeinsam noch mehr vornehmen sollten, einfach als Chance die hervorragende Arbeit von TAP einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und dieser Öffentlichkeit dann auch noch mehr Lust auf Neues zu machen und proaktiver äh, zu informieren über die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das ist ja ohnehin zunehmend Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aufzuzeigen, worin eben die gemeinsame Faktenbasis besteht, aufzuzeigen, was gesicherte Erkenntnisse und gesichertes Wissen sind und ähm, ich halte das für sehr wichtig, damit der gesellschaftliche Transfer übrigens in beide Richtungen auch noch besser gelingt. Und deshalb kann man eben die Kommunikation mit der Zivilgesellschaft und die Wissenschaftskommunikation gar nicht äh, gering schätzen, sondern wir sollten gucken, wie wir sie noch verstärken können, damit wir das hohe Vertrauen in die Wissenschaft weiter erneuern können. Also toll wäre, wenn wir es schaffen, dass Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sich so miteinander vernetzen, dass uns die Bewältigung der multiplen Krisen noch besser gelingt. Dass äh, Technikfolgenabschätzung uns hilft, äh, mehr Fortschritt zu schaffen und auch tatsächlich Krisenvorsorge besser zu betreiben und die Resilienz insgesamt zu erhöhen. Ich meine, in 30 Jahren... Da schreiben wir das Jahr 2050. Und äh, wir arbeiten jetzt ganz aktiv daran, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Äh, damit TAP dann vielleicht auch in 30 Jahren sich mehr um soziale und technisch-digitale Innovationen kümmern kann, die unser Leben in einer hoffentlich dann klimagerechteren Welt verbessern und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken können.